Herzlich willkommen zur fünften Vorlesung Organische Chemie für Nebenfächler. Heute schauen wir uns an, was Polymere eigentlich genau sind. Ja, die bestehen aus Einzelbausteinen, den Monomeren. Und dabei beleuchten wir genau, welche Rolle Doppelbindungen in den Bausteinen und auch in den fertigen Polymeren eigentlich spielen. Schauen wir uns als Beispiel für Polymere mal das Polystyrol an. Ja, das ist eines der Weit, am weitesten verbreiteten und kostengünstigsten Polymere. die Monomereinheit dazu ist das Styrol. Und sobald wir das Ganze polymerisieren, das heißt also unsere Alkankette hier bilden, an der jeweils eine Phenylgruppe dran hängt, haben wir unser Polystyrol, abgekürzt für das Ganze in der chemischen Formel mit so einer eckigen Klammer, mit einer mit einem kleinen N-Suffix, ja. das heißt, also, das, ist, das hier ist unsere Polystyrol-Wiederholeinheit. In der kommerziellen Anwendung sehen Sie meistens dieses Symbol hier, 06PS, das ist der, der Resin Identification Code ja, oder der Identifizierungscode des Polymerharzes, also 06 für Polystyrol. Polystyrol selber ist ein Thermoplast, das heißt, es lässt sich relativ leicht ähm, thermisch formeln, alle Formen, die wir so brauchen in der, ähm, in der, äh, in der kommerziellen Anwendung. Ähm, und es wird seit etwa 1930 großtechnisch hergestellt. Ja, die Herstellung da, äh, kann radikalisch ablaufen, kationisch oder anionisch. Und Diese drei Fälle schauen wir uns im weiteren Verlauf ein bisschen genauer an oder mittels Ziegler-Natter-Katalysatoren. Die werden wir hier nicht im Detail besprechen. Das ist äh, weiter fortführende organische und Polymerchemie. Ähm, das Material selber ähm, ist bis 70, gut, äh, 70 Grad Celsius gut dauerhaft einsetzbar. Das heißt also, besonders wenn Sie an ähm, äh, ja, Getränkehalter denken, aber auch ähm, beim Einsatz in der Nähe von äh, beweglichen Maschinenteilen, die auch ähm, Wärme entwickeln, ist Polystyrol eine gute Wahl. Ja, in der Anwendung ansonsten sehen Sie das Polystyrol als Isolator, da es selber keine elektrische Ladung leitet. Ähm, als Verpackungen, ja, zum Beispiel Folien äh, oder als Schäume, ja, findet auch in Schwimmwesten Anwendung. Ähm, das Material selber ist äh, kristallin klar, ja, also äh, die teilkristalline Form von Polystyrol ist komplett durchsichtig, hier an den Folien oder an Geodreiecken, sehen Sie das. Schäumen wir Polystyrol auf, ja, zu Styropor, dann haben wir hier unsere Isolierplatten, dort ist der Brechungsindex des Lichts anders, ja, das Licht wird elastischer gebrochen und es erscheint weiß. Ja, das Hauptproblem bei all diesen ganzen Polymerprodukten ist natürlich etwas, was Sie aus den Medien kennen, das ist die Verschmutzung der Weltmeere, mittels Plastik ähm, und auch äh, die Zersetzung dieser Polymere zu Mikroplastik. Ähm, hier sehen Sie insbesondere äh, Plastikflaschen, ja, die, die bestehen aus einem anderen Polymer, nämlich dem PET oder dem Polyethylen-Terephthalat. Ähm, natürlich ist es dann umso, umso entscheidender äh, Recycling für diese Polymere zu finden, eher die auf solchen äh, freischwimmenden Müllhalden enden. Und ähm, hier haben wir die Möglichkeiten, Polystyrol relativ leicht äh, zu neuen Schaumstoffprodukten umzuwandeln. Äh, Polystyrol selber wird auch als Wachstumsverbesserer im Boden eingesetzt. Ja, hier gibt es meistens dann noch ein, äh, ein organisches Additiv um die Adsorption des Materials im Infrarotbereich zu verstärken und somit den Boden zu, zu, zu wärmen. Es findet auch Einsatz als Kompostiermittel oder in der Porosierung von Ziegeln. Ja, das heißt, hier wird sowohl das Gewicht der Ziegeln verringert durch Polystyroladditive als auch die isolierende Wirkung von solchen, von solchen porosierten Ziegeln. Zum anderen haben sie natürlich innerhalb des Polystyrols eine ganze Menge von Kohlenstoff-Kohlenstoff- -Kohlenstoff und kohlenstoff wasserstoff also Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, das heißt sie können die Materialien auch beim Verheizen zur Energiegewinnung nutzen, das heißt also ab ca. 1000 Grad Celsius findet die Pyrolyse von Polystyrol automatisch statt. Und sie nutzen diesen hohen Energiegehalt, der in diesen Bindungen sitzt, ja, zum, zum Beheizen. Ja, das sehen Sie dann bei Müllheizkraftwerken. Die Entsorgung über Deponien ja, ist nicht ganz unproblematisch, denn Polystyrol kann sich mit anderen Chemikalien in der Umwelt umsetzen und dann auch unter Umständen Giftstoffe produzieren. Deswegen ist natürlich Recycling dieser Materialien die erste Wahl. Wie wir also gerade gesagt haben, kann Polystyrol auf dreierlei Weisen hergestellt werden und eine davon ist die radikalische Polymerisation. Ja? Sie erinnern sich, bei allen radikalischen Prozessen benötigen wir einen radikalischen Initiator ja, oder einen Radikalstarter. In diesem Beispiel ist dies das Benzoylperoxid, was Sie links oben sehen. Wenn wir dieses Molekül erhitzen, Spalten wir diese Sauerstoff-Sauerstoffbindung homolytisch. Das ist also ein Ein-Elektronenprozess. Und den zeichnen wir mittels eines Halbpfeils ein. Ja, das heißt also, hier wandert ein so ein Elektron äh, aus dieser Sauerstoff-Sauerstoffbindung an das, äh, eines der benachbarten Sauerstoffe und das andere wandert dann hierhin. Ja, es handelt sich hier um ein elektronen wie gerade gesagt. Das heißt also, wir, wir stellen das Ganze mit diesen Halbpfeilen dar. Ja. So, und jetzt haben Sie Ihr, Ihren, Ihren Radikalinitiator. Und hier, hierbei können Sie relativ leicht ähm, ein äh, CO2-Molekül, also einen Kohlenstoffdioxid, eliminieren. Und zwar, indem Sie äh, dieses freie Radikal, in dem Sauerstoff, Jetzt auch wieder kombinieren und zwar mit einem Radikal aus der phenyl Kohlenstoffbindung. Ja. Dabei entsteht unser CO2, also Kohlenstoffdioxidmolekül, was dann auch als Gas aus der Reaktion abgeht und sie erhalten ebenfalls ihr Phenylradikal. Dieses Phenylradikal kann jetzt also die Reaktion starten, indem es das erste aktive Zentrum bildet. Ja, auch hierbei handelt es sich wieder um einen Elektronenprozess. Das heißt also, das freie Elektron vom Phenyl kombiniert dann mit einem Elektron aus dieser CC-Doppelbindung. Und sie formen dann dementsprechend eine neue kohlenstoff hier in der Mitte eingezeichnet. Und da Sie jetzt natürlich ein Elektron aus dieser äh, PP-Bindung zum Beispiel entfernt haben, wandert dieses an ein benachbartes Kohlenstoff und zwar hierhin. Ja, das haben wir dann hier eingezeichnet. Das heißt, das hier ist jetzt unser aktives Zentrum. Ja. Und das kann jetzt mit weiteren Sterolmolekülen in exakt dieser Art und Weise weiter reagieren und unsere Kettenreaktion dann fortsetzen. Das heißt also, wenn Sie das Ganze mit N Sterolmolekülen umgesetzt haben, haben Sie eine N plus 1 lange Kette und immer noch Ihr aktives Ende, was weiter wachsen kann. Was natürlich ebenfalls passiert oder passieren kann, allerdings unerwünscht ist, sind die Kettenabbruchsreaktionen. Ja, dies passiert immer dann, wenn ein reaktives Ende anstelle mit einem Monomer, in dem Fall dem Styrol, mit einem anderen reaktiven Ende ja, reagiert. Das heißt auch hier wieder ein Elektronenprozess, das ist in diesem Fall kombinieren Sie hier. Radikal äh, Radikalen im einen aktiven Ende mit dem Radikalen dem anderen aktiven Ende und sie bilden diese neue Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung. Ja, sie merken, ich zeichne das Ganze mit einer Maus ein, deswegen äh, umso langsamer und verwackelter wird das Ganze. Ähm, und in diesem Fall, ja, bei, dieser, bei diesem radikalischen Prozess, entsteht kein neues, äh, kein neues radikalisches Ende. Ja? Das heißt, damit ist die Reaktion zu Ende ja, und die Ketten, Kettenreaktion ist abgebrochen. Bei der kationischen Polymerisation fungiert eine Säure als unser äh, Starter. Ja, die, in diesem Fall wird ähm, ähm, diese Doppelbindung, die wir in unserem Polystyrol haben, protoniert, indem wir zum Beispiel hier unser H+. Ja, mehr schlecht als recht, hier über dieses Kohlenstoff aufnehmen. Das ist ein Zwei-Elektronen-Prozess. Ja, wir bilden eine neue Sigma-Bindung hier vom Kohlenstoff zum Wasserstoff. Und dementsprechend bekommen wir hier an diesem äh, höher substituierten Kohlenstoff äh, unsere positive Ladung. Dies hier, dieses Carbokation, ist dann unser reaktives Zentrum oder unser reaktives Ende und kann dementsprechend ebenfalls mit weiteren Polystyroleinheiten durchreagieren. In diesem Fall geht dann diese Doppelbindung statt anstelle an ein neues Wasserstoff geht diese Doppelbindung über dieses terminale Kohlenstoff an unser Carbokation dran und wir bilden jetzt hier unsere Kette. Und dementsprechend Läuft dann die Reaktion dann weiter und wir haben unsere Kettenfortpflanzung oder Propagation und machen damit unser Polystyrol. Alternativ kann dieses reaktive Ende mit unserem HSO4-Rest reagieren und wir bekommen hier eine neue Kohlenstoff-Sauerstoff-Sigma-Bindung und damit also einen Kettenabbruch. Das heißt also, Sie wollen möglichst geringe Konzentrationen von dieser Säure zu Beginn der Reaktion haben. Ansonsten werden Sie ebenfalls einen großen Anteil an hso 4 Anion in der Lösung drin haben, die dann dementsprechend unsere Kettenreaktion terminieren können. Und schlussendlich die anionische Polymerisation. Die läuft analog zur kationischen bei. Wie der Name suggeriert, ist hier allerdings der Initiator und auch das reaktive Ende ein Anion, also eine negative Ladung. Als Initiator setzen wir hier eine Base ein, zum Beispiel das Lithium, das relativ leicht zerfällt in dieses Kation-Anion-Paar. Jetzt haben Sie hier eine sehr starke Base und eine negative Ladung. Und können ähm, damit äh, sehr leicht an das ähm, terminale Kohlenstoff unseres Polystyrols angreifen. Das zeige ich zeige mal hier ein und dann bekommen sie äh, eine Umlagerung dieser, dieser Elektronen an dieses Kohlenstoff und dann haben sie also dementsprechend ihr reaktives Ende oder ihre, ihre, reaktive, ihre reaktive Substanz hier. Die kann dann dementsprechend in der Propagation mit anderen Styroleinheiten reagieren, ebenfalls jeweils über das terminale Kohlenstoff, ja, das terminale Kohlenstoff zur Doppelbindung, und sie bekommen dann dementsprechend das Wachstum ihrer Kette. Terminierung oder Kettenabbruch erfolgt dann zum Beispiel über die ähm, Abstraktion eines Protons. Ja. Sie haben hier eine negative Ladung, die möchte unbedingt irgendwoher ein Proton bekommen äh, und ist auch sehr gut darin, andere Protonen äh, zu abstrahieren. In diesem Fall kommt das Proton aus unserem Alkohol, hier als Methanol, und sie protonieren dementsprechend diese negative Ladung und beenden dann auch die Reaktion unter Bildung eines Lithiumalkoholats. Das Grundgerüst solcher Polyalkane bildet also diese Alkankette. Allerdings wissen wir ja jetzt auch mittlerweile, dass man diese Alkane sehr, relativ leicht funktionalisieren kann, dementsprechend also unterschiedliche X-Gruppen in diese Position bringen kann. Polyethylen kennen wir, das, ist, das liegt dann vor, wenn dieses X hier ein Wasserstoff ist. Eingesetzt wird Polyethylen in Schläuchen, in Haushaltsgegenständen, Spielzeug, Plastiktüten und so weiter. Polystyrol haben wir ebenfalls angesprochen. Das liegt dann vor, wenn das X eine Phenylgruppe ist. In diesem Fall wird es eingesetzt in Haushaltsgeräten, CD-Höhlen, Schaumstoffen, Dämmstoffen, Verpackungsmaterial und so weiter. Sie können ebenfalls zum Beispiel Chlorid hier dran, hier dran substituieren. In dem Fall sprechen wir von Polyvinylchlorid. Auch hier wieder kommt das Ganze zum Einsatz in Schläuchen, Kunstleder, Böden, Spielzeug, Abflussrohren, ja, zum Beispiel in Dachrinnen. Ist diese, diese N-Gruppe hier eine CN-Gruppe, also eine Nitrilgruppe, haben wir Polyacrylnitril vorliegen. Das finden Sie in synthetischen Fasern und Textilien. Beim Polyvinylacetat haben wir hier unsere Acetatgruppe anstelle des X. Das haben Sie in Klebern, Farben, ja, auch zum Beispiel in Latex oder auch in Kaugummi vorliegen. Ist die X-Gruppe ein Alkohol? Dann haben Sie Polyvinylalkohol. Ja, das ist eine Wasserlös wasserlösliche Verpackung. Das haben Sie ebenfalls in Zahnpasta oder in künstlichen Nährböden. Dann können Sie dort ebenfalls... Auf analoge Weise das Polyvinylpyrolidon äh, äh, herstellen, ja, also ein Plasmaexpander, ähm, oder das Polyacrylamid, ja, äh, das findet besonders Einsatz in elektrophorese -Gelen, oder die Polyacrylsäure, ja, das ist ein Superabsorber, den Sie äh, insbesondere auch zum Beispiel in Windeln vorfinden. In industriellem Maßstab werden diese wichtigen Polymere, die wir auf der letzten Folie besprochen haben, allerdings nicht aus Funktionalisierung von Alkanketten, von Polyalkanketten gewonnen, sondern aus dem Grundstoff Ethin. Sie erinnern sich an Vorlesung 3. Das Ethin selber ist ein lineares Molekül, ja, also eine wasserstoff kohlenstoff eine kohlenstoff kohlenstoff dreifachbindung und dann wieder eine kohlenstoff wasserstoff -Bindung. Die Bindungswinkel zwischen diesen einzelnen Bindungen sind 180 Grad. Das heißt, die Sigma-Bindungen von Wasserstoff zu Kohlenstoff, zu Kohlenstoff zu Kohlenstoff und zum Schluss von Kohlenstoff zu Wasserstoff bilden dieses lineare Sigma-Gerüst. Und senkrecht dazu haben wir jeweils zwei Pi-Bindungen. An dieser Dreifachbindung von Ethin können Sie jetzt natürlich auch Chemie machen, ja, weil wir halt hier besonders viel Elektronendichte um zu Kohlenstoff-Kohlenstoffbindung haben. Zum einen können Sie Ethin oder auch genannt Acetylen umsetzen ähm, mit Wasserstoffgas über einem Katalysator (Platin oder Palladium) zu Ethen. Wenn Sie dann weiter mit Wasserstoff umsetzen oder hydrieren, erhalten Sie Ihr Ethan. Ebenso können Sie Ethin umsetzen mittels Chlorgas zu 1,2-Dichlorethen und dann dementsprechend weiter zu 1,1,2,2-Tetrachlorethan. Das Ethin spielt eine besonders wichtige Rolle in der Verwendung als Schweißgas, besonders in der Form von Oxacetylen oder ebenso bei der Vinylierung, ja, das heißt, also der Umsetzung von Alkinen mittels elektrophiler Addition zu Alkenderivaten. Und das sind dann auch ebenso die Monomere für die Kunststoffherstellung, all dieser Polymere, die wir eben gerade auf der letzten Folie gesehen haben. Beispiele für solche Vinylierungsreaktionen sehen wir hier. Wir nutzen also, wie gesagt, die Elektronendichte um diese kohlenstoff kohlenstoff 3 und setzen das, das Ethin zum Beispiel mit Salzsäure um. In dem Fall bekommen Sie Protonierung in einem der Kohlenstoffe und dann jeweils die Addition, die elektrophile Addition von Chlor- oder von Chlorid an das jeweils andere Kohlenstoff. Wenn Sie das machen, bekommen Sie Ihr Vinylchlorid. Wie der Name schon suggeriert, ist das die, das Monomer von unserem PVC, von unserem Polyvinylchlorid. Analog geht das Ganze ebenfalls mit dem Zyanwasserstoff oder mit unserer Blausäure. In dem Fall erhalten Sie Ihr Acrylnitril. Setzen Sie Ihr mit einem Alkohol um, erhalten Sie hier eine co rest ja, wenn der Rest ebenfalls ein Kohlenstoff ist, zum Beispiel, ja, dann, äh, Sie erinnern sich an Vorlesungen 3 und 4, äh, ist das unsere Ether bindung und Sie, Sie erhalten Ihren Vinylether. Sie können, Sie können ebenfalls ähm, äh, diese, diese, diese Dreifachbindung verästern. In diesem Fall reagieren wir mit einer äh, Carbonsäure um. Und Sie bekommen ihr, Ihren Vinylester, das heißt also hier die Doppelbindung, dann vom Kohlenstoff eine Bindung zum Sauerstoff und dann zu unserem, zu unserem Kohlenstoff hier. Oder Sie setzen das Ganze mit Wasser um. In dem Fall äh, bekommen wir ein Az-Aldehyd. Ja, das heißt also diese Doppelbindung ist dann in diesem Fall nicht stabil und liegt äh, dementsprechend eben durch Umlagerung dieser Doppelbindung von dieser Kohlenstoff-Kohlenstoffbindung in die Kohlenstoff-Sauerstoffbindung lieber als Az-Aldehyd vor. Haben wir in unserem Gerüst dieser Alkankette Doppelbindungen vorliegen, können wir zwischen drei prinzipiellen Fällen unterscheiden. Zum einen wäre da die isolierte Doppelbindung, das heißt also zwischen den Doppelbindungen befindet sich mindestens ein sp3-hybridisiertes Kohlenstoffatom. In dem Fall können wir diese Doppelbindungen nicht innerhalb des Moleküls verschieben, so wie wir es schon mal kurz angesprochen haben. Alternativ haben wir konjugierte Doppelbindungen. Ja? Das heißt, in diesem Fall befindet sich genau eine Kohlenstoff-Kohlenstoff-Einfachbindung zwischen den Doppelbindungen. Das Wiederholmuster wäre also Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung, Kohlenstoff-Kohlenstoff-Einfachbindung und dann zum Schluss Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung. Oder wir haben den Fall, dass ein Kohlenstoffatom an zwei unterschiedlichen Doppelbindungen beteiligt ist. Ja, wie zum Beispiel hier beim Propadien oder Allen. Dann haben Sie hier den Fall vorliegen, Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung, gleich dann wieder die Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung. Diesen Fall bezeichnen wir als kumulierte Doppelbindung. An solchen ungesättigten Doppelbindungen können wir jetzt auch Chemie machen. Analog zu dem Fall, den wir für das Ethin besprochen haben, können wir also diese Doppelbindungen hydrieren. Hier behandeln wir ein 1,5-Hexadien mit Wasserstoffgas unter Verwendung eines Katalysators, in diesem Fall Platin, auf Aktivkohlenstoff und wir erhalten dabei unser Hexan. Ja, ähm, bei diesem Prozess kommt es also zu einer Addition von elementarem Wasserstoff ähm, und es wird eine energiefrei, ja, die wir als Hydrierungsenergie oder Hydrierwärme bezeichnen. Beim Pentadien findet ein analoger Prozess statt. Auch hier verwenden wir elementaren Wasserstoff und wir erhalten wieder als Hydrierwärme ungefähr minus 250, 255 Kilojoule pro Mol. Ja, das heißt, in beiden Fällen haben wir zwei isolierte Doppelbindungen hydriert. Und äh, dementsprechend bekommen wir zweimal ungefähr 125 kJ pro Mol. Kurioserweise sieht das beim 13 butadien ein bisschen anders aus. Ja, wenn wir hier hydrieren, erhalten wir als Hydrierwärme nur minus, 100, äh, minus 239 kJ pro Mol zurück, obwohl wir doch zwei Doppelbindungen hydriert haben. Ja? Jetzt sehen Sie aber schon den Unterschied. Während beim 1,5-Hexadien und beim 1,4-Pentadien jeweils zwei isolierte Doppelbindungen hydriert worden sind, haben wir beim 1,3-Butadien eine konjugierte Doppelbindung. Das heißt also, dieser, dieser Differenzbetrag muss irgendwie daher, daher rühren, dass diese Doppelbindungen im 1,3-Butadien anders ähm, Chemisch anders aussehen als in den äh, beiden isolierten Fällen. Und wie das im Detail aussieht, sehen wir uns im Folgenden an. Beim 1,3-Butadien ähm, liegen zwei Doppelbindungen vor und äh, unserer Definition von vor zwei Folien nach zu urteilen, sind das also konjugierte Doppelbindungen. Wir haben hier zwischen diesen Doppelbindungen, eine einzige Kohlenstoff-Kohlenstoffbindung. Was meinen wir damit, wenn wir von konjugierten Doppelbindungen reden? Ja, wenn wir von konjugierten Doppelbindungen reden, heißt das, dass wir die innerhalb des Moleküls umlagern können. Ja, das heißt, im Prinzip können Sie sich vorstellen, diese ganzen Bindungen klappen um eine Stelle um. Ja, das heißt also von nach hier und dementsprechend klappt diese Bindung ebenfalls um an das terminale Kohlenstoffatom und sie erhalten dann dementsprechend in Position 1 eine positive Ladung und in Position 4 eine negative Ladung. Analog dazu könnte man nicht nach rechts, sondern nach links hin umklappen. Und das heißt in diesem Fall klappt unsere Doppelbindung hier einmal um und dementsprechend bekommen wir die negative Ladung hier am ersten Kohlenstoffatom. Ja, das heißt also diese simple Valenzstrichformel, ja, wie wir das 1,3-Butadien normalerweise darstellen, trägt der eigentlichen Bindungsverhältnisse in diesem Molekül keine ähm, ausreichende Rechnung. Ja? Ähm, diese äh, SP2-Kohlenstoff-SP2-Kohlenstoff-Einfachbindung im Butadien ist nämlich kürzer als eine typische Kohlenstoff-Einfachbindung. Ja, das haben Sie hier unten aufgetragen. Zwischen diesen beiden zentralen Kohlenstoffatomen haben wir einen Abstand von 1,47 Angströmen oder 147 Pikometer. Und die normale Kohlenstoff-Kohlenstoff-Einverbindung, wie Sie sie zum Beispiel im Alkan, in, den, in allen Alkanen haben, ist üblicherweise 1,54 Angströme oder 154 Pikometer. Wie kommt so etwas zustande? Eben aufgrund dieser Konjugation in diesem Molekül. Und diese Konjugation wird hierdurch... Ähm, klarer, wenn wir uns die äh, beteiligten Orbitale an diesen Bindungen im 1,3-Butadien einmal ansehen. Ja, wir erinnern uns, Ethen ja, oder alle anderen Doppelbindungen ähm, haben eine Überlappung von P-Orbitalen an den benachbarten sp2-hybridisierten Kohlenstoffen und durch diese Überlappung erhalten wir dann unsere Pi-Bindung. Ja, das haben sie im 1,3-Butadien zweimal vorliegen jeweils einmal hier an den terminalen Enden, hier in blau gekennzeichnet. Allerdings sehen wir hier auch sofort, diese p-Orbitale hier an diesen Kohlenstoffen in 2- und 3-Positionen, die sind par parallel zueinander ausgerichtet. Ja? Das heißt also, auch hier bekommen wir eine schwache Überlappung dieser pp orbitale Und dementsprechend können wir diese Doppelbindungen nicht nur innerhalb des Moleküls verschieben, ja, was die Konjugierung bedeutet, sondern sie bekommen hier auch schwache Wechselwirkungen zwischen diesen, zwischen diesen P-Orbitalen, ja, einen leicht doppelbindenden Charakter und dementsprechend auch einen kürzeren Bindungsabstand. Diese Möglichkeit, konjugierte Doppelbindungen zu umzulagern, ja, bezeichnet man als Mesomerie. Ja. Mesomere Grenzstrukturen äh, nennen wir auch Resonanzstrukturen. Das sehen Sie hier oben. Ja, das sind also zwei oder mehrere Strukturen einer Verbindung mit gleicher Atomanordnung, aber unterschiedlicher Elektronenanordnung. Das heißt also, ähm, die wirklichen Bindungsverhältnisse werden in keiner dieser beiden Darstellungen wirklich gerecht. Ja, Die liegen also irgendwo dazwischen oder meso ähm, zwischen diesen Grenzstrukturen. Ähm, allerdings äh, können diese Grenzstrukturen auch in unterschiedlichen Anteilen in Realität vorkommen, je nach Polarität äh, oder Stabilität der jeweiligen Grenzstrukturen. Hier sehen wir uns mal ein paar Beispiele an. Hier an der Carbonylgruppe sehen wir, wir können diese Doppelbindung hier vom Kohlenstoff zum äh, zum Sauerstoff umklappen oder eine, dementsprechend eine Resonanzstruktur oder ein Mesomer zeichnen, indem wir eine positive Ladung hier an diesem Kohlenstoff verorten und die negative Ladung an dem Sauerstoff. Beim Benzen äh, sieht das Ganze ebenfalls ähnlich aus. Diese Struktur hatten wir schon einmal ähm, äh, gesehen, als wir äh, in Vorlesung 1 oder in Vorlesung 2 äh, hier äh, können wir im Prinzip jede dieser Doppelbindungen einmal um eine Position umklappen. ja, Das heißt also, die Resonanzstruktur, in der Resonanzstruktur äh, sind alle Doppelbindungen jeweils um eine Stelle gewandert. Das Ganze hier rechts, rechts für das Allylkation, also für geladene Spezies. In diesem Fall können wir ebenfalls... Äh delokalisieren, ja oder umklappen, ja, das heißt die Doppelbindung wandert hier um eine Stelle weiter, dementsprechend verschiebt sich dann auch die positive Ladung innerhalb des allyl -Kations. Beim, äh, beim Allyl-Anion verhält er sich ähnlich, das heißt in diesem Fall binden, bilden wir eine neue Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung hier auf, ja, und diese Doppelbindung löst sich dann dementsprechend und sie erhalten eine, eine negative Ladung ähm, an dem anderen Ende dieser Kohlenstoffkette. Dasselbe funktioniert ebenfalls mit Radikalen. Hier verbinden sich dann jeweils das terminale Radikal und ein Elektron aus dieser Pi-Doppelbindung -Pi, äh, Pi äh, miteinander und übrig bleibt ein Radikal an dem jeweils anderen Ende dieser Dreierkette. Dreierkette übrig. Die Fähigkeit, mesomere Resonanzstrukturen zu bilden, geht mit einer Absenkung der freien Moleküle einher. Das heißt also, Delokalisierung der Pi-Elektronen ist begleitet durch Stabilisierung der Moleküle-Energie. Ja, sehen wir uns das Ganze mal am Beispiel der Hydrierung von isolierten und konjugierten Doppelbindungen mal ein bisschen genauer an. Die Addition von zwei Wasserstoffen an 1-Buten, also an eine isolierte Doppelbindung, ist eine Reaktion, die freiwillig abläuft und also dementsprechend thermodynamisch günstig ist. Ja, wir sprechen hierbei von einer hexagonen Reaktion. Das heißt also, dieser Ausdruck hier, ist negativ ja, und hat hier den Betrag von äh, Delta G gleich minus 127 Kilojoule pro Mol. Ja. Delta G ist eine Abkürzung für die Gibbs-Energie äh, dieses Moleküls. Ja. Äh, zu bemerken ist einfach nur der Betrag ja, und um dass es negativ ist. Das heißt also, Hexagon, ja, diese Reaktion, also wie gesagt, läuft freiwillig ab und ist thermodynamisch begünstigt. Das heißt also, wenn wir uns jetzt Zwei Doppelbindungen nehmen, ja, wie zum Beispiel beim 1,3-Butadien, müsste also diese Addition ja, von vier Wasserstoffen anstelle dieser zwei ähm, ungefähr zweimal diesen Betrag hier, zweimal minus 127 KJ pro Mol, also minus 154 KJ pro Mol liefern. Ja. Jetzt haben wir aber schon gesagt, bei der eigentlichen Hydrierung von Butadien erhalten wir nur minus 239 Kilojoule pro Mol, ja, wenn wir komplett alles durchhydriert haben. Und das, obwohl wir zwei Doppelbindungen umgesetzt haben. Ja, und diese Differenz von 15 Kilojoule pro Mol, also der Differenzbetrag zwischen dem theoretischen Wert und dem eigentlich gemessenen Wert, den nennt man Resonanzenergie dieses Butadiens. Ja, also um diesen Betrag von 15 Kilojoule pro Mol ist die Grundenergie dieses Moleküls stabiler, dank der Delokalisierung. Das heißt also, je stärker die Elektronendelokalisierung, ja, zum Beispiel je größer das Pi-Elektronensystem ist, das konjugiert ist, desto größer ist auch diese Resonanzenergie. Sehen wir uns die Hydrierung von diesen Doppelbindungen mal in einem Energie in einem Energiediagramm an. Ja, also wir fangen hier oben an mit 1 Buten, wir nehmen davon zwei Moleküle ähm, und haben jeweils zwei isolierte Doppelbindungen zu hydrieren. Ja? Ähm, das Ganze ist äh, wieder ein exo exogener Prozess und die Energiedifferenz, wenn wir von 1 Buten zu äh, Butan gehen, sind wie wir schon sagten minus 253,7 Kilojoule pro Mol. Ja? Nehmen wir jetzt ein ähm, Reaktionsgemisch von Butan und 1,3-Butadien, ja, haben wir äh, eine ähnliche äh, Stoichiometrie, das heißt also, wir haben jeweils zwei Moleküle, zwei Doppelbindungen, die reagieren ähm, und die hier in diesem Fall hydriert werden und wir erhalten daraus dann auch wieder zwei Butan-Moleküle. Das heißt also, die, äh, diese konjugierten Doppelbindungen werden komplett hydriert zu Butan und an dem eigentlichen Butan selber passiert gar nichts. Ja? Wir haben das hier gewählt, damit wir jeweils zwei Moleküle haben in beiden Reaktionen und jeweils auch zwei Doppelbindungen. Bei dieser Reaktion allerdings ist die Hydrierungsenergie minus 239,1 Kilojoule pro Mol. Ja? Das heißt also thermodynamisch nicht ganz so, äh, so präferenziell ja? wie die Hydrierung einer äh, isolierten Doppelbindung. Und genau diesen Differenzbetrag, den wir hier haben, diese 14,7 Kilojoule pro Mol, also diese ungefähr 15 Kilojoule pro Mol, die wir gerade eben aus der letzten Folie besprochen haben, das ist genau diese Resonanzenergie. Das heißt also, das ist der Energiebetrag, um den diese Doppelbindung hier jetzt stabiler ist. Ja, bei, der äh, bei der Hydrierung also müssen wir zuerst diese Resonanzstruktur aufbrechen, ja, die Natur mag konjugierte Doppelbindungen, ja, deswegen wird bei dieser Reaktion auch die Hydrierungsenergie um diesen Betrag 14,7 geringer ausfallen. Die Anwesenheit von konjugierten Doppelbindungen hat auch einen Einfluss auf die Reaktion, ja, die wir mit diesen Doppelbindungen vornehmen können. Hier in diesem Fall unternehmen wir eine elektrophile Addition von Bromgas an diese Doppelbindung. Sie erinnern sich äh, an die vorangegangenen Vorlesungen. Ähm, das heißt, wir nehmen Bromgas und können dann ähm, unter elektrophiler Addition hier unser Bromoniumkation bilden und dementsprechend auch unser Brom- hier abspalten. Nun, können, nun kann das Brom- direkt hier an dieses Höher substituierte Delta-positive Kohlenstoff angreifen. In dem Fall lösen wir hier unsere Kohlenstoff-Brom-Sigma-Bindung auf und sie erhalten äh, ihr Produkt ja, aus einer 1-2-Addition. Ja? Also, das heißt, die Brom-Atome äh, äh, enden dann jeweils an dem ersten, an dem zweiten Kohlenstoff und mit der anderen Doppelbindung ist nichts passiert. Wir haben jetzt allerdings auch noch eine andere Möglichkeit innerhalb unseres Bromoniumkations aus. Das heißt, an dieses delta-positive Kohlenstoff kann ebenfalls Elektronendichte aus dieser Kohlenstoff-Kohlenstoff-Pi-Bindung umgelagert werden. Ja, das heißt also, wir bilden eine, ein Mesomer unseres Bromoniumkations Und in diesem Fall öffnen wir, lagern wir hier die Doppelbindung um. Und diese Bindung Kohlenstoff-Brom wird ebenfalls gekappt. Und wir erhalten dann dementsprechend unsere Doppelbindung hier in der Mitte des Moleküls. Unser terminales Brom und eine positive Ladung an unserem terminalen Kohlenstoff hier in Viererposition. An dieses terminale Carbokation kann jetzt unser Bromid jetzt auch angreifen und wir erhalten als N unser äh, 1,4-Additionsprodukt. Ja. In diesem Fall hängen äh, die Bromsubstituenten ähm, in jeweils der 1er und der 4er Position und hier in 2er Position haben wir unsere Doppelbindung gebildet. Monomer-Bausteine mit konjugierten Doppelbindungen können auch zur Polymerisation gebracht werden und dann erhalten wir dementsprechend Polymere mit eingebauten Doppelbindungen. Das heißt, in diesem Fall nehmen wir Isopren und durch Polymerisation erhalten wir zum Beispiel unser CIS-Polyisopropen oder natürlichen Kautschuk. Wird Butadien polymerisiert? erhalten wir Buna, ja, einen künstlichen Kautschuk oder das Polybutadien. in dem Fall haben wir isolierte Doppelbindungen und das 1,4-Trans- oder Entgegenprodukt. Wir erhalten in diesem Polymerisationsgemisch ebenfalls das 1,4-Cis- oder Zusammenprodukt. Ja, also hier sind diese sind diese Substituenten jeweils auf der einen Seite der Doppelbindung, also Cis oder zusammen für Z. Oder durch die mesomeren Grenzstrukturen kann diese Doppelbindung ebenfalls umgelagert werden. Und wir erhalten unser 1,2-Produkt. So, das bringt uns jetzt auch zum Ende dieser Vorlesung. Wir haben uns jetzt angeschaut, welche wichtige Rolle Konjugation von Doppelbindungen auf die Moleküleigenschaften hat. Und wir haben auch ein paar Additionen von Substituenten an solche Doppelbindungen. Jetzt mal in Aktion gesehen, im weiteren Verlauf schauen wir uns an, wie Substitutionsreaktionen an solchen aromatischen oder konjugierten Systemen denn eigentlich genau ausschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.